Servus, wir stehen hier bei der Marco Völkel, in der Hand habe ich den neuen Race Tiger SL, bei mir steht der Wolfgang. Servus Wolfgang, Hallo, der servus wird uns richtig. jetzt mal ein bisschen was zu den Neuheiten erzählen. Genau. Was ist an dem Ski Besonderes? Er ist grundsätzlich grundsätzlicher sandwich mit einem sehr hochwertigen Holzkern drin, hat einen titanal oben und Untergurt und hat einen leichten Tipprock im Schaufelbereich oben. Dann hat er neu dieses 3D-Ufo. Das 3D-Ufo ist so platziert, dass einfach die Schaufel wesentlich schneller beruhigt wird. Und je mehr die Schaufel Bodenkontakt hat, desto sicherer fährt man natürlich mit dem Ski. Super. Dann gehen wir mal rüber zum Reif und schauen, wie sich der Ski auf der Piste fährt. Okay. So, hier steht jetzt der Oliver Nies, Inhaber von SOS Sport in Braunschweig und der Olli hat für uns den neuen Völke Tiger SL getestet. Wie war dein Eindruck? Also der Race Tiger SL ist ein richtig cooler, spritziger, spielerischer Ski für Kurzschwünge, fürs agile Skifahren, der, der richtig äh, Spaß macht, richtig Freude ins Gesicht zaubert. Seht man. Wie würdest du denn die Zielgruppe beschreiben? Für, für einen sportlichen Fahrer gedacht. Er fordert so ein bisschen Kraft in der Kurveneinleitung, aber hat unheimliche Stabilität in der Kurvensteuerung. Da muss natürlich auch ein bisschen stabil draufstehen, sonst schießt er dich raus. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Skifahren kann, ein bisschen trainiert ist, ist es für einen guten sportlichen Skifahrer genau das Richtige. Danke. Dann noch viel Spaß. Danke dir. Hab ich.